Was geht ab, Freunde! Wir wurden eingeladen von BMW und da machen wir so ein M2 irgendwas, fahr... Ich glaube, wir fahren einfach die Modelle. Das, was ich gehört habe, ist, wir können M2 fahren. Ich weiß nicht, ob es M3 gibt, M4, M5, ganze Palette durch Schnickschnack. Aber ich werde nicht alleine fahren, ich werde mit Vito fahren, weil Vito hat auch ein M2 Competition und der ist schon so umgebaut, das ist hier mit Eventuri und die ganze... Also ist eine geile Karre. Oh, Jesus, da kommen nur Experten hier, ey. Das wird ein richtig gutes Fahrtraining heute. Äh. Also ich nehme euch auf jeden Fall mit in die Autos. Wird lustig. Also dranbleiben, Intro und dann geht's los. Wir treffen jetzt hier Vito. Mit Vito fahre ich dann gleich zusammen im Auto. Der fährt ein bisschen besser als ich. Ja. Ich bin Fahrlehrer, aber das mit dem Quer habe ich nicht so drauf. So. Vito, du hast ja, äh, wir fahren zusammen heute mit den Karren. Ich bin mal gespannt. Du weißt, ich, weiß, ich habe nicht so einen Plan davon äh, links, rechts. Wie heißt das? Ausschalten? Ich vergesse, Traktionskontrolle. Traktionskontrolle, ja. Ja. Gibt das natürlich mehr nach Straßenverkehrsordnung. Ne? Genau, genau. Wir halten uns Mach auch ich bien. auch, aber nicht immer am Kurvenausgang. Ja. Sehr gut. Ja, wir nehmen euch mit. Viel Spaß, dranbleiben. Jetzt geht's los. Schmeiße ich mal die Kiste an hier. Ja, Freunde, ich muss immer so ein bisschen gucken hier, weil scheinbar ist das nicht eine ganz offizielle Filmgeschichte hier. Aber wir sitzen jetzt hier in einem... Was ist das hier, Vito? Wo sitzen wir hier drin? M5, M5 Competition. competition. Das ist schon ein bisschen schlecht, muss ich sagen. Ne? Wir haben ja noch gar nicht richtig Gas geben? Gas gegeben, Gas. Was <lacht> wissen wir denn Herbert hier, ne? Äh, ja, wir können hier ja, ja, kein Gas geben. Wir äh. reißen jetzt ne? Ja, sieht man auch da oben. Der Tacho ist wie ein Computerspiel, Wie ein Gran Turismo. Okay. Also wie gesagt, wir sitzen hier in so roten M5. Das ist schon ein cooles Auto. Wahnsinnig schnell. Ich glaube, wenn man ein Fahranfänger ist, ist das überhaupt nichts so für ein Fahranfänger. Nicht nur, dass Portemonnaie auch explodiert. <lacht> sondern auch, weil dass das unheimlich brachial ist, dass man hier alles das einstellen kann. kann, kann, wenn, ihr kann. Ihr wenn du hier Gas gibst und du kannst das nicht, so wie Vito das kann, dann hast du ein Problem. Oder was meinst du, Vito? Könnte unter Umständen auf jeden Fall gefährlich werden. Mineralwasser oh! <lacht> <lacht> <Hey. lacht> ist alles hier abfliegen. Ja. <lacht> In <Die lacht> Flasche hat meine, platzt. War meine Kamera. <lacht> Scheiße. Ja, die hält auch. Ist auch Eine super Probefahrt! Ja. Entschuldige mal vor, man dürfte das nicht filmen, das wäre nicht cooler. Ja. Oh, so, so, so haben die Zuschauer auch was davon ja. ja, 650 PS. 625. 625 von 0 auf 100 in ziemlich schneller Zeit. Ja, ja dadurch, dass wir Allrad haben, Das ist halt gefährlich. Also, gerade, glaube ich, wenn du so ein, zwei Jahre Führerschein hast und du meinst, du hast es richtig drauf, sollte man das machen. Das ist das keine gute Idee? Nein, nicht ein Fahrsicherheitstraining ist da. Ja, macht sowas, ne? wenn ihr sowas machen wollt. Und irgendwie habe ich auch zwei, drei Stück mitgemacht. Sehr geil. Hilft auf jeden Fall weiter. Und man weiß auf jeden Fall, wie man mal fahren muss, wenn man in einer Situation kommt, wo man im Grenzbereich sich bewegt. Da komme ich mit Fahrschülern ja selten hin. Aber ja, eben. Aber wenn Fahrschell, du weißt ja selber, im Alltag kann man so eine genau. Im Alltag kann das auch mal ganz schnell passieren. Wir haben ja letztens noch darüber gesprochen, wieso sich die Kids im Moment so schnell zerlegen. Weil halt früher, vor 15 Jahren, ein Auto irgendwie mit 2 oder 300 bs zu kriegen, war ja schon schwierig. Wir hatten ja noch nicht mal ABS. Heute, wenn du so sagst, hier so ein Golf R. Ich mache einfach diese. M2, M5, M4, das ist M5 Competition zu tun jetzt hier. Mein Gott, ey. Geiles Auto. Wir machen jetzt gleich mal einen Wechsel, nehmen war die andere Karre. Genau. Wo sind wir jetzt hier? War ich hier noch nie. Vier Jahreszeit. Hotel, vier Jahreszeit. Ich glaube, in München kann ich das noch. Ich möchte links vom die München Nummer Ja, sonst hat die Karre hier auch. 625 PS, ne? Ja. Kannst du das aufmachen, oder? Nee. Ah. Dann klappt das hier auch. Ja, ein geiles Auto. Ich weiß nicht, für die Fahrschule vielleicht ein bisschen heftig. <lacht> der M5 Competition. Ich weiß nicht, ob man hier überhaupt eine Doppelpedale einbauen kann. Das ist gut geht, ich gebe sich immer gut. Ja. Ich freue mich noch so ein bisschen auch auf den, den M2. Gut, mit dem, den hast du ja auch, mit dem fahren wir nach Hause. Ne? Mit, dem wir auch hingekommen. mit dem sind wir auch hingekommen. Okay, M2 Competition ist natürlich auch gerade geil. Was haben wir noch? Was, was interessiert dich noch so von Autos? X4M bin ich noch nicht gefahren. X4M, ist das der vor uns? Genau. Ja, das Auto, was jetzt gerade vor uns fährt, mit dem fahren wir jetzt hier als nächstes. Also wir machen immer so Steps by Steps by Steps by Steps by. Du weißt, was... nee, jetzt gleich sind wir erst äh, ein M4 Cabrio, glaube ich. Unterwegs. Ah, okay, erst M4 Cabrio genau. und, dann, und dann den X4 M. Könnte sein, ne? Oder X4 M, ich glaube da hinten. Auf jeden Fall kommt der noch. Auf jeden Fall kommt der noch. Also die Autos kommen auch noch dran. M2 kommt bestimmt noch dran. Nice, nice. Ja, ansonsten habt ihr die Autos ja von innen gesehen. Hier ist natürlich alles brutal gut verarbeitet, ne? Bauers und Wilkins, kenne ich nicht. Ist das Bang und Olufsen? Sind die übernommen worden oder ist das ein anderer Hersteller? Das kann ich ja auch gar nicht so genau sagen. Oh, keine Ahnung. Was ganz geil ist, sind halt diese, aber das haben viele ganz moderne Fahrzeuge. Diese Ambiente, ne? genau. Ja, kann man individuell einstellen, das ist natürlich schön. Das sind dann immer diese leuchtenden Pläne. Ja, das Bin ist ich, brutal. Das ist so mein persönliches Highlight. Ja. Diese Dinger leuchten ja halt, wenn es dunkel ist. Ne, dann schließt du das Auto auf. Und dann weißt du, was für ein Auto fährt. Richtig. Etwas kurviger. Sehr gut. Sehr gut. Ja. Ist das hier auf Sport ausgefallen? Stark. Aber ich muss sagen, hier ist schon ein bisschen schnippeliger. Jetzt geht es hier links oder was? Ja. ja. Da ist wahrscheinlich ein bisschen weniger Verkehr. Oh. Hat gute Bremse auch. Ja. Bei der Leistung hoch. Oh, als Fahrer ist das immer noch ein bisschen geiler als Beifahrer. Als Beifahrer? Ja. Was ist ja. denn kelleckend? Ja, Gegenverkehr. Oh Gegenverkehr, boah. Was ist das für eine Straße hier? Bin ich noch nie hergefahren? Ich wohne seit 20 Jahren. Ja. Oh. Alter Billy. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. <lacht> ja, gut. Also, macht Spaß. Das so, ist auf jeden Fall keine Probleme auf der Autobahn, auf Fahrt, da kommst du schnell drauf. Jetzt gucken wir, dass du schnell rüberkommst. Guck <lacht> mal, da vorne sieht man alle anderen Modelle. Ah, Probleme. da hinten fahren die anderen Modelle. Ja, die holen schön. Gerade ein. ja, BMW, die haben so eine Strecke hier geplant über die Landstraße und ich muss sagen, die haben die Strecke richtig schön geplant, oder? Ja, schön kürig, cool, ja. wenig es, Verkehr. Leider ist es ein bisschen nass auf der Straße, aber ich habe das Gefühl, diese Modelle. Diese Modelle hier kriegen die Kraft trotzdem sehr, sehr gut an die Straße. Obwohl das Nass ist gut. Vito ist auch ein guter Fahrer. Ich will es hier nicht rumschleiben, ja, aber. Genauer. Ich habe weniger damit zu tun, was die Kraft auf die Straße übertragen wird. Ja, mit der ja. schon, oh, schon was damit zu tun. Oh, links fahren wir weiter. Jetzt sitzen wir hier in einem. Was ist das jetzt hier? M4 Competition. M4 Cabrio Competition. 330 kW. Das wird wahrscheinlich, lass mich rechnen, 450 PS sagen. 448 PS. 448, 448 cool. wie schnell ich in meinem Kopf das ja. errechnet habe. Habe ich mal 1,63, habe ich Auch geiles Auto. der Probefahrt sehen vom also M4 Competition Cabrio. Aber der kostet nicht ganz so viel, der kostet 145. Ja. <lacht> aber ja. digitaler Tacho, ne? Äh, der, also analog. Genau, der analog. analog aber auch digital Anzeige. Ich sagen alle M-Modelle beschleunigen ultra krass. Da ist gar nicht, nicht ein einziges, was ich sagen würde, geht so oder so. Aha. Oh, guck mal, Alto Belli. Guck mal, oh. da steht da, da unten rechts. Jo! Warte, warte mal, lass mal langsamer. Da guckt dir das Vogelkästchen. an Vogelkästchen, Alter, mit ey. getarnt, mit Äste. <lacht> <lacht> <lacht> mit Äste. Guck mal, hier ist der Tacho. Sieht auch nicht schlecht aus. Hier so ein bisschen mit so ein Schaltebel. Aber der Blitzer, der war ja wohl nicht der schlecht. Der war krass, ne? Alter, da war so ein Vogelkästchen. Schön, mit nichts. Ja, mit Ast Ast Ast Äste drauf, drauf und Blätter. Und, und, und, und, hast du das drauf? Ja, ja klar. Wahnsinnig. ne? Was die hier machen, die, ja wahrscheinlich haben die alle Angst, dass die hier immer irgendwie. Oh, überlegt mal, du machst hier eine Probefahrt, fährst hier so private her, dann bist du ja kannst Führerschein direkt zu Hause lassen. Das war's. Also haltet euch immer an die Straßenverkehrsregeln. Wo oh, fahren wir jetzt 15 Kilometer noch? Mit dem Auto. Oh schön. Da kann ich euch ja mal den Tipp geben. Also mich haben 21 km/h durch meine Probezeit gerettet. 21 km/h äh, bedeutet. 21 kmh bedeutet, ich kann das ja jetzt auch mal so machen, wenn du, äh, alles, alles ab 21 kmh gibt einen Punkt. Und wenn du in der Probezeit bist, sind Punkte natürlich Käse. Also fahr nie schneller als 21 kmh zu schnell, wenn du zu schnell fährst. Am besten fährst du gar nicht zu schnell. Und ihr dürft nie vergessen, wir fahren hier nie schneller als 100 kmh, weil wir sind auf einer Landstraße und da darfst du nicht schneller als 100 fahren. Außerhalb geschlossener Wirtschaft, ja, vergiss in das in nicht. M4 Cabriolet. M4 Cabriolet. Ole, ole. Cabriolet, ja, aber das scheint irgendwas Sportliches hier zu sein. Das ist auf jeden Fall ein bisschen mehr ps hier. Ich habe aber das Gefühl, dass die ganze Kamera kannst du gar nicht gebrauchen. So ich Wir biegen einmal rechts ab. Rechts geht's ab. Ich ist das nochmal so hier festgelegt. Das ist ja hier ein bisschen und 4,3 okay. Sekunden beim Good. Cabriolet. Ohlelele, Ja, 4 Sekunden auf 100 ist relativ schnell. Ist eine kleine Straße. Guck der ja. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ich werde nächstes Jahr mit Vito einen äh, Driftkurs äh, anbieten. Ob ihr darauf Bock habt, ob euch sowas gefällt. Lasst mich das mal wissen, schreibt das in die Kommentare. Beim, beim in die Kurve fahren. Ich komm gar nicht klar hier. Halt, 200 labert irgendwas. Wir haben gar keinen mehr hinter uns. Ich weiß nicht, ob man das sieht, ich zeig euch das mal. Normalerweise fahren wir in der Gruppe, aber irgendwie gibt's gibt keine Gruppe, aber es ist gut, cool, macht Spaß. Vito, wie viele Jahre fährst du schon? Auto. Erfolgreich Auto, Automobil. Ich kann nicht ein bisschen Straße sehen, check das mal. Es geht hier links, rechts, links, rechts. Hier ist über 100. Ich weiß hier hier Gaskranke sich diese Strecke hier über. Knapp, Knapp 14. Knapp 14 Jahre. Man muss dazu sagen, Vito hat auch einige... Trainings schon absolviert in dieser Liga hier, weil Sicherheitstrainings und so weiter. Also bitte nicht, dass ihr morgen auf die Idee kommt, weil ihr das Video gesehen habt. Hier einfach so, das kannst du nicht machen. Nein, auf keinen Fall. Also, das ist. Also und ich empfehle jedem, so ein Training zu machen. Ja. Wenn so ein Auto mal ausbricht, also wenn es so zu schnell ist oder so eine Gefahrensituation reinkommt, musst du das schon irgendwie kontrollieren können. Genau, definitiv. Und meistens passiert ja genau das: die Leute kriegen dann Angst, wenn das ausbricht. Und reagieren genau falsch. Also nehmen Gas genau, weg oder. Gas wegbremsen. Ja. Und das kannst du halt, wenn du das mal gelernt hast, das ist natürlich richtig gut. So, ich werde hier den Chevrolet versuchen zu überholen. Auch vorne kommt kein Verkehr. Junge, Junge, der Chevrolet, der, der weiß gar nicht, was machen. passiert. <lacht> der hat mit seinem Matizia auf der Landstraße. <lacht> auf <einem lacht> der Kohlbürger holen. Ah, Matizfeldkampflinie. Matizfeldkampflinie, was machst den Doch. Hier ja, wäre auch nochmal eine lange Gerade. Aber der Matiz fährt Kampflinie. wo ist die blaue Flagge, wenn man sie braucht? Der soll mal Platz machen? Blaue Flagge. Matizfeldkampflinie, ja, jetzt, jetzt, kriegt der, der. Kriegt der, jetzt, jetzt, jetzt, <lacht> Ich fahre nie schneller als 100 km/h, ja, ja, ja. weil wir hier auf der Landstraße sind. Ja, Straßenverkehrsordnung ja. immer einhalten. Die knallen alle ganz schön, ne? Alter, also die knallen ja <lacht> alle wie gaskranken. Also es empfehlen sie ja, ja so eine Tour, mal diese Dinger proben zu fahren und so. Ist richtig gut. Aber da ist keiner bei der hier hinter dem Lenkrad einpennen, auf jeden Fall. Ja, vorne im M2. Ja, ja. In, ja, ja. in, in den Competition, ne? Ja, gar nicht. Ja, wenn ja, wenn Boah, boah. <lacht> Erzähl doch, dass er mit Bock ja, ja. hey. Und man merkt, der kommt richtig giftig so auch. ne? War richtig Bock ja, ja. eigentlich. Richtig geiles Fahrzeug. Ah, guck mal, 68 Gramm A ah wieder. Ja. Boah. Ja, ja. <lacht> <lacht> Schön, ey. schön, schön. Mann, ey. Von vorne kein Gegenverkehr, aber sie müssen auch nicht überholen, denn wenn Fahrer Fahrrad nicht ganz auf der rechten Seite arbeitet, <lacht> wäre dann von vorne alles. Ja, so gute ja, Information. Und zieh durch. Gabriel, <lacht> le, le, le. Ich warte, bis sie alle da sind. Also, das war bis jetzt die wildeste Fahrt hier. Ja, man denkt so Klasse. Ja. Die Autos sind kompakter, alle sind viel zügiger unterwegs in engen Kurven. Ja das, ja, das stimmt, natürlich auch ein Unterschied ja. ja, Viel ja. längerer Radstand. Ne? Stimmt. Klar liegen die super, auch in so engen Kurven, aber es hat kein Vergleich zum M2 Competition und M4 Competition. Nee, die Dinger sehen merkst du sofort. Viel giftiger auch. Ja. Alle sind viel wilder unterwegs ja, in ja, den ja, Kurven ja. und auch auch stabiler habe ich das Gefühl. Ja. <lacht> Die GoPros hier, zack, macht richtig Spaß mit Vito. Jetzt gleich wechseln wir nochmal die Modelle. Richtig gut. So, wir sitzen jetzt in einem M4 Competition. Aber diesmal kein Cabrio. Le, le, le, le, le. Wow. Geht schon viel, viel besser. Viel besser, oder? Aber warum? Wo ist ja. der Unterschied? Erstmal Gewichtsunterschied. Zum Cabrio nochmal, oder Genau. Was? Gewichtsunterschied und dann halt auch die Gewichtsverteilung. Erste Kurve, sind wir direkt schon quer gefahren. Das Auto geht viel besser als das Cabrio. Den Unterschied verstehe ich nicht sofort. Wie du, wie du sagst, das liegt an. Es sind eigentlich also ein M4 Cabrio und ein M4 -P. Das Cabrio hat einen Gewichtsunterschied von ca. 230 kg. Ah, und dann merkst halt auch, auch die Gewichtsverteilung. Das ist beim Cabrio alles auf der Hinterachse. Ah, okay. Das merkst du halt dann ganz deutlich. Ne? Also und 230 kg sind halt echt viel. Auch bei PS-mäßig? Haben Sie die beide gleich. Aber der hier geht noch ein bisschen frischer. Also, der andere hat schon Spaß gemacht. weil der hier ist direkter, macht mehr direkter Spaß. und giftiger, so ja. würde ich das sagen. Ne? Zeig euch mal das Auto von innen einmal. So. Auch so ein analoger Tacho. Hey, der hat hier so eine kardon anlage jetzt hier. Aber wir hören eh nicht so viel von der Musik. Wie gesagt, wir ballern hier schön über die Landstraße. Es macht auch richtig Bock, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Ja, und an der Stelle muss ich auch nochmal Vincent sagen: Danke für diese Einladung hier. Eine richtig genau, geile Aktion. Dafür. Richtig, richtig gut. Ähm, ja, ohne dich, äh, Hasi, wäre das gar nicht möglich gewesen. <lacht> danke. Ansonsten ist das natürlich auch brutal verarbeitet hier, diese ganze Leder-Carbon-Schiene. Ne? Meine Güte, ey. schicke Autos machen die So Zum ein Träumchen. Zum Träumchen. Die 5 modelle sind die, mit denen wir ganz am Anfang gefahren sind. Die waren schön, aber ich glaube, wenn es so um viel Arbeit ist auf der Autobahn und muss so Langstrecken, genau, ne? dafür sind die Genau, die haben alle Allradantrieb und so, das ist alles. Die rollen halt. Ne? Ja, auf jeden Fall machen die M4 und M2-Modelle wirklich auch was. Ein bisschen mehr Spaß, würde ich sagen. Ein kurzer Randstand, sehr wendig. Genau, genau. Viele Leistung ist immer eine gute Mischung, kleine bei viel Leistung, komme ich in drei Fahrten bei Der M5 oder was? Wir haben einmal eine business limousine Ja, das würde ich sagen, das ist das Ding. gerade in Ferrari rot nehmen, so wie wir, Corsa, sein Original-Ferrari-Farbton. Ah. Sondern wenn wir das Fahrzeug in einem dezenten Malachitgrün grün, wie wir ihn dabei haben, oder vielleicht in schwarz nehmen, dann können Sie das Fahrzeug auch als geschäftsführer gut nehmen, ohne dass Sie überall gleich angesprochen werden. Wunderbar, was für Auto hast du, ja? Ohne dass man direkt beim Geschäftstermin mit der Nase rumpft, weil Sie mit einem Sportwagen ankommen, der offensichtlich ein Sportwagen ist. Ein offensichtlicher Sportwagen, ja. Offensichtlich ein Sportwagen eine schöne Familienlimousine. Ja. Auch hinten hat man schön viel Platz, lange Strecken, kann man auch hinten gut sitzen. <lacht> Schikane rechts, links, innerhalb geschlossener ja, Ortschaft. Ja. Aber da fährst du zu träge. Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit. Ich meine, der ballert der M5? Ja, oh, wir haben eine Besuchung von 3,3 Sekunden von 0 auf 100 bei dem Fahrzeug. Boah, das ist aber auch schnell. Ein, Fahrzeug, ein, Ferrari, ein Ferrari California hat eine Beschleunigung von 3,7 Sekunden von 0 auf 100. Alter, eine Limousine, 3,3 Sekunden, das ist schon ein Baller, Mann. Ey. Die Fahrradstrecke ist ja schon ein bisschen schnell. Ja, Kurve. Richtgeschwindigkeit 50 km/h, errichten sie den gerade. Alter, wie macht der Typ das da vorne? Fährt der noch und erzählt noch so dabei oder was? Die Eifel schöne Wände. Ja, ja. Ja, und bevor man da eincheckt, ist nochmal zwei, drei Runden über die Nordschleife. Ja, genau. Alter, wie der abzieht, oder? Aber der normale Ausbau ist hässlich. Das dass du so landern runter hast. Das war der Igel. Ja, ja der. Achso, ja, Ach so, ja Steinschlag. Der hinter uns hat guten Abstand, ne? Weiß ich gar nicht, wie das kommt. Aber der klingt auch geil, schon von Natur aus denke ich, der M2 Competition. Ne? Ja, ist der sein Motor, ne? Wir haben beide, also der M2 Competition hat ja auch den S55 Motor. Ah, okay, der ist ja hier auch verbaut. Auf jeden Fall, wenn der Kette gibt, hörst du, hier in dem genau. Auto, und das klingt richtig gut. Das klingt richtig gut. Nils hat den auch, ne? Den genau. n 5 normal, nee. N5-Kompetition. kompetition Und der normale hat dann, was? 600. Statt 650. 625. Ja, gut. Ich glaube, solange dann der 6 da vorne steht, ist das eh egal. In sieben Kilometer wechseln wir wieder, oder was? Sind wir denn hier jetzt überhaupt über schön aussieht. Ne? Was fährst du für Kurven Kurve lieber rechts oder links Kurven zu über? so Ich keine. Ich dachte so wenn man also mal so quer fährt? Ja, hat man da einen irgendwie. Unterschied, ne? Es kommt ja auch mal vor, dass man von einem durch <lacht> in der Linkskurve. Ja. Übergeht in den durch in der Rechtskurve. Ja, bei mir kommt das angenommen, das du fährst davor. in einem Kreisverkehr dann fährst du den natürlich, wenn man den jetzt quer fahren sollte. Ja, ja, ja, ja. verstehe. Man natürlich okay. erstmal in einem linken lenkt und dann wenn man rausgeht, kann man natürlich Ah, verstehe ich, verstehe ich. So, einmal nur kurz umsetzen. So lerne auch ich immer wieder was dazu. Den Kreisverkehr nehmen wir dann wieder, die zweite Ausfahrt. Richtung Autobahn, sehe ich doch schon. Kreisverkehr. Fahren wir quer. Nehmen wir die Kurve quer, <lacht> den Kreis und einmal wir Überlegen und wir alle M-Modelle so. Macht man nichts natürlich. Paragraph 1 der an. Straßenverkehrsordnung. Wer im Straßenverkehr teilnimmt, muss eine Gefährdung und andere ausschließen. Wir wissen Bescheid. Oh goldenen Felgen sind so geil. Ich finde die hübsch. Ich ja, M2, ich zeige euch gleich nochmal die Felgen. M2 Competition Irgendwie Platin-Goldenen Felgen oder so. Sieht so gut aus. Könnt ihr könnt ja mal die abstehen. Mal ja genau! Ja. Ich habe eine schwarze M2 Competition. Ja. Aktuell noch die Competition Maschine da drauf. Ich bin auch mal überlegen, ob ich Bei den, die, die, das kann sein, die Farbe ist ein bisschen ungenaußbedürftig. Ja. Ist das Kupfer oder was soll das sein? Ich kann nicht Egal. Also jetzt sind wir endlich zu Hause im M2 Competition in, in Vitos Wohnzimmer. Es ist ein schönes Auto hier, so mit Sichtcarbon, ey, hier so ein Alcantara. Sieht ein bisschen anders aus, hier noch ein paar Farben. Finde ich den Tacho auch ganz geil, ne, so ein black panel tacho hier. Eine schöne Karre. Finden auch eigentlich genug Platz, wenn man mal so eine lockere Tour macht. Das wäre nicht für den großen Campingausflug. Ansonsten ist das echt ein schönes Auto. Temperatur mal ein bisschen runter machen hier. Schwitzen die alle gar nicht. Atmen. Ja Und jetzt stehen wir an der Bahnschienen, die scheinen zu zu sein. Aber wir fahren jetzt seit anderthalb Stunden, ne? Ja. Seit anderthalb Stunden ballert Vito mich hier durch die Kurven. Das ist eine Grenzerfahrung, auch für mich als Fahrlehrer. Normalerweise, wenn du selber fährst, ist ja da immer ein bisschen, dann kriegst du das ja mit den Fliehkräften selber mit. Jetzt ballerst du halt hier. ne? Kannst ja. du irgendwas zu der, zu der Karre hier sagen? M2 Competition? Ja. Damit man auch weiß, wie viel PS der hat hier. Ja, und Serienmäßig 400 FPS. auf geht's. Wie viel Kilo? Wie viel also mit Vollausstattung 1625 Kilo. Ja, Gibt es ja natürlich das große Differenzen, weil du hast halt die Möglichkeit, nicht elektrische Sitze zu bestellen, elektrische ah, Sitze. Ja, dadurch okay. ähm, verändern sich die Gewichtszahlen natürlich extrem. Ja, so wie er ja steht, 96.000 Euro. Ach boah, guck mal hier. Meine Kaufentscheidung war noch kürzerer Radstand, gleicher Motor wie im M4 Competition. Mhm. Aber ah, mit dem wir gerade gefahren sind. genau. genau. genau. Wenn du driftest zum Beispiel, Ja. Ne? Yeah. Du hast zum Beispiel bei. Du kennst doch zum Beispiel, wenn du in der Kugel fährst und das äußere, das innere Rad hat keine Kraft, das dreht dann immer durch. ja. Yes. Und die Kraft am, an dem Rad hinten kommt, drin, kommt nicht der an. Am Schwerdifferenzial wird das so gesperrt, dass hinten Kraft ankommt. Nur dann ist es ja möglich, vernünftig zu driften und auch kontrolliert zu driften. Okay. Ne? Richtig gut. Sport Plus steht da aber jetzt. Was heißt genau. Sportliche Motor das? Sportliche Motorabstimmung. Das sind verschiedene Setups, die du hier einstellen kannst. Einmal Getriebe, Lenkung, Motor. Also Gasverhalten, ne? wie empfindlich ist das, das Gaspedal, ist ja ah. hier alles elektronisch geregelt. Ah, okay. Und das kannst du dir so individuell einstellen, wie du da halt Lust drauf hast. Krass. Ja, das ist ganz geil. Dann kannst du wahrscheinlich einmal auf Komfort, dass du so ein bisschen nicht komplett durch die Gegend brennst. Genau, dann ist ne? ein bisschen entspannter unterwegs. Ja. Oder wenn du so wie du fährst, Sport Plus. Ja gut, ich war ja auch, wenn ich in der Stadt fahre, war ich ja nicht auf Sport. Ja gut, aber so also manchmal, ah, man merkt schon, dass das Auto... Ist, ne? ja. ist jetzt nicht... Du hast ein KW-Fahrwerk bei dir drin. Genau, ein KW-DDC. Das kann man A, ein Gewindefahrwerk. Das heißt, wir können die Höhe individuell einstellen. Geil. Muss natürlich dann auch abgenommen werden vom TÜV. Ja. Also, aber der Vorteil bei dem KW-DDC-Fahrwerk ist halt, dass wir elektronisch in die Härte regeln können. Das heißt, der ist nicht immer so hart. Wir können ihn auch weicher einstellen. Oh, wenn man länger Autobahn fährst. Genau, ich, halt, ich glaube, es ist ja schon anstrengend. Serienmäßig 480 PS. 480 PS. Also hier ist kein Auto dabei unter 400 PS. Also auch nee. hier, das Competition <lacht> ah, ja, ja. Man merkt aber auch, dass du dich wohlfühlst hier. Mit der das finde ich schön mit dem Sichtcarbon hier drin. Das ist echt gut. Ja, das hat anders gemacht. Ne? Das gefällt mir auch sehr gut. Das ist zum Beispiel auch nicht serienmäßig. Das kann man auch nachbestellen. die 4 m M40i dabei. die für der anderen, How dare you! Kein Performance-Fahrzeug ist in komplett neu. Ich muss sagen, also M2 finde ich schön. Aber den gibt es nicht als Viertürer, ne? Nein. Dann ist er auch nicht als Fahrstuhlfahrzeug zugelassen. Gibt es den M4 als Viertürer? Ne, dann wäre es ja ein M3. Und den gibt es als äh, Viertürer. Ach, der M4? Ist ein Coupé. Reines Coupé. Ja. Oder Halbkabel. Und äh, M3? Ja. Ist ja als M4. Kein 3er Coupé mehr. Ah, okay. Das, äh, nach ihm kam die S-Baureihe und da gab es halt kein 3er Coupé mehr, sondern ja. da wurde das 3er Coupé abgelöst von einem 4er BMW. Deswegen gibt es jetzt M4, das Coupé, M2 das Coupé. Ich und hoffe, ihr M3. Versteht. Das wäre dann F80. Ah, jetzt wird die raus F80. F80, F80 ist das Modell, ja, oder? eine interne Bezeichnung? Ja. ja okay. ähm, das ist halt ein 5-Türmann, beziehungsweise ein 4 man Den könnte man als Fahrstuhl machen. Aber ja, ruhig stehen bleiben, wir halten hier kurz. Auf der Brücke rechts an. Naja, ja, keine Angst. Wir halten uns an die STVO. Das war eine prädestinierte Szene hier. Na klar. Bei Rot stehen bleiben. So, und hier bei diesem Auto gibt es auch eine ähm, sogenannte Greta-Tabelle, die ist dabei. F steht für Frieden. Ja. Unten. <lacht> für Freude am für Fahren. Freude am Fahren, das F. Ja. Grün wäre schlecht und F bedeutet, geht, Fahrzeug geht vorwärts. F wie vorwärts. Und Freude. Und Freude. Und Feeling. <lacht> fühlen. Fühlen. Fühlen. Freude fühlen. fühlen. fühlen. <lacht> Freude fühlen sie. Was ist das hier? X Wir sind jetzt hier im X. Wahnsinnskarre ey. Richtig schön. Wir haben ja auch die X1. Alter, jetzt sehe ich das ja erstmal. Sehe ich das erstmal, wie das hier drin so aussieht. Guck mal, das ist ganz schön. Das sieht alles ganz gut aus. Das so mit drauf nehmen geile Karre. Cabot, das den glänzend weiß ich jetzt nicht. Aber die Verarbeitung auch in der Karre ist sensationell. Das hier, irgendwann, ich hier Aber das ist ein nagelneues Modell, ne? Was ist das hier so, ist ein X3, Bau hier, weiß man das? 19. 19. 110 PSM. In einem, einem SUV. 110? In einem SUV, ja, geht, kann man machen. Ach, doch sehr schnell. Oh, sehr schnell. Das hat er erkannt, erkenne ich auch. Äh, ja, Wahnsinn, mit Panoramadach auch richtig geil, hinten drin, eine Menge Platz, ein SUV, also die Greta würde sagen, Mann, Mann, Mann, Wahnsinnsgeschichte hier, also für mich die Überraschung des Tages, Vito, auf jeden Fall, äh, das ja, Auto, genau das gleiche, War positiv, interessiert und positiv überrascht, ja, kann man auch nochmal, hier sieht man das schön, auf Octaro, und das hier gefällt mir alles sehr, sehr gut. Ein schönes Auto. Was denn? Ja, dieses... Was ist das? X3M. Mann, Mann, Mann. Sportlich, ey. Super, ey. Aber wenn ich mir vorstelle, so ein Ding als Fahrschulfahrzeug... Kann man machen, ne? Wäre nicht schlecht. Das wäre nicht schlecht. Aber BW gibt auf die M-Modelle keinen Fahrschulrabatt, ja? Normalerweise kriegen Fahrschulen immer herbe den Rabatt, wenn die Fahrschulautos kaufen. Außer bei M-Modellen. Stehe ich auch nicht warum. Schlüssel sind immer noch ein bisschen pisselig, ne? Dafür, dass das so M-Schlüssel sind. Ich finde die eigentlich ganz gut. Ja, aber aber diese, die mit dem Display, halt. Die mit ja. dem Display, die sind dann ein bisschen geil, also. Kannst du aber nachbestellen. Echt? Kannst du mitbestellen. Ja. BMW Ach. X3 M -Competition, Competition in Dennington Grau Metallic. 375 kW Mischbereifung. Ja, wir fahren ja eine Mischbereifung, schon mal holen. Auch Kurven, brutal mit dem Ding. Richtig Lippen. Das ist ein Sportwagen, das Ding oben rum, ne? Ja, auch soundtechnisch. Fährt wie ein Sportwagen. Also das ist für mich bis jetzt die geilste Karre. Macht auf jeden Fall richtig Laune. Also die geilste Karre im Sinne von Überraschung. Beim M2 Competition wusste ich ja durch dich auch, was das Ding macht und kann. Und M5 und M4 waren auch richtig geil, am Spaß gemacht. Ja, halt vorher nicht, ne? so X3M. Ne, also den Alpina habe ich den schon mal gesehen. Du bist ja kein M-Modell. Ne, was, was ist der Unterschied Alpina und M-Modell? Alpina bauen ihre Autos ja komplett selber Ja. Die werden zum Beispiel verändert Motoren etc. als ein Alpina darf auch kein M-Motor benutzen. Das heißt, die bauen nee. sich im Motor selber. Da gibt es so bestimmte Richtlinien, was die dürfen, was nicht. Die dürfen. Ja, natürlich die Auswahl. Die Bremse ist warm. Leicht warm gefahren die Bremse. Ich werde mal gucken, dass ich mit der Fahrstelle so ein Mitteltraining mache. Kommst du? Machen wir zusammen, oder? Sollen wir machen? Und verbinden mit Snowboardfahren. Wird ja. dann richtig Vito und ich machen jetzt ein Fazit vor den Autos. So, so Freunde, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Mir ist immer noch ein bisschen schlecht, aber nicht an Vito's schlechter, weil sie liegt. Ja. Sondern daran, dass Vito das hier im Griff hat, im Modell. Die gehen alle richtig gut, ja, das kann man so sagen. Also, wir sind kein Auto unter wie viel PS? Unter 400 gab es Das Schwächste war alles 411 PS. Ja, das war das Schwächste. Naja. Also ging auf jeden Fall richtig gut ab, hat richtig Spaß gemacht. Überraschung war für mich dieser X3 M, ja. der war richtig geil. Da ja. überlegt man mal, ob man den nicht für die Fahrschule nimmt, das wäre eine geile Geschichte. Wir haben ja im Moment noch den Audi R8 als Fahrschulwagen, das war auch richtig Laune. Gut, die Fahrschüler bewegen das Fahrzeug nie so im Grenzbereich, aber äh, generell Auch noch mal gerne in die Kommentare schreiben ob wir da Bock drauf habt oder nicht ja wie was ist dein Fazit das ist dein Fazit ja Fazit klar M5 ähm, M5 Competition 500, äh, 625 PS das ist natürlich brutal ich habe im Vorfeld schon mal gefahren. Am Rand stand. Er ja, haben sich Gedanken gemacht, er hat den Blitzer getan, da mit dem Netz und noch ein Ast drauf und Blätter. Aber hat uns nicht erwischt. Hat uns nicht erwischt. Weil wir uns immer an die Geschwindigkeit halten, die, die vorgegeben wird. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt: in spiegel aus spiegel Schulterblick.